Knapp drei Wochen nach seinem Amtsantritt ist Verteidigungsminister Pistorius in die Ukraine gereist. Bei den Gesprächen mit seinem Amtskollegen Resnikow und Präsident Zelensky ging es vor allem um Waffenlieferungen, insbesondere um schweres Gerät. Die Bundesregierung hatte vor zwei Wochen in Absprache mit den Verbündeten 14 moderne Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zugesagt. Heute kündigte Pistorius darüber hinaus eine umfangreiche schrittweise Lieferung des Vorgängermodells, Leopard 1 an. Diese ukrainischen Soldaten sollen schon bald in Deutschland am Leopardpanzer ausgebildet und trainiert werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius trifft sie am Morgen in Kiew. Nach langen Zögern hatte Bundeskanzler Scholz beschlossen, der Ukraine Leopard 2 Panzer zu liefern. 14 sollen Ende März in der Ukraine eintreffen. Zuvor war der Eindruck entstanden, dass viele andere Staaten nur auf Deutschland warten, doch seitdem tut sich wenig. Es gab eine ganze Reihe anderer Länder, die auch angekündigt hatten vor Rammstein, sie wollen 2A4 oder auch 2A6 zur Verfügung stellen. Das scheint sich jetzt etwas schwieriger zu gestalten. Die Gründe dafür kenne ich nicht im Detail, aber das müssen jetzt, muss jetzt unter den Partnern gelöst werden. Für die Ukraine drängt die Zeit. Sie befürchtet eine vorgezogene russische Frühjahrsoffensive. Die Leopard 2-Koalition ist später kein Thema mehr. Dafür betont Pistorius, die westlichen Partner wollen ab Sommer Leopard 1-Panzer liefern. Das wird in Schritten in Etappen erfolgen, bis zum Sommer circa 20, 25, im Laufe des Jahres, bis zum Ende des Jahres, bis auf 80 und Ziel ist im Laufe des 1. und 2. Quartals 24 dann auf über 100 Leopard 1 zu kommen. Mindestens drei Bataillone würden mit diesen Panzern ausgestattet. Auch das Thema Flugabwehr wolle man demnächst wieder angehen. Die erste Auslandsreise von Bundesverteidigungsminister Pistorius war ein Symbol der Solidarität. Offen bleibt jedoch, wann und wie sich die westlichen Partner zu einer Leopard-2-Panzerkoalition zusammenschließen wollen. So konnte der frisch gebackene Minister nur wenig Konkretes heute mit in die ukrainische Hauptstadt bringen.